jetzt das dritte Mal dabei, ich bin seit 10, 12 Jahren oder eigentlich schon länger, 15 Jahren mit dem Thema äh, Linke, Gewerkschaftsarbeit, Organizing, Erschließungsarbeit, wie können wir uns umbauen, umstellen, beschäftige ich mich und ich finde, dass ich hier immer wieder Leute finde, mit denen ich dann nochmal inhaltlich drüber reden kann. Ich höre aber auch neue Ideen, neue Impulse und äh, das tatsächlich das Treffen von anderen. Das ist äh, Right? The point of the strike is to clarify, more than any other weapon I have ever used, that there are actually only two sides. There's us and them. And there's nothing in between. And a strike clarifies it like nothing ever. It's to stop the advance of the far right. It's to build unbreakable class solidarity, which every strike I've ever witnessed, or led, or been on, does. Unbreakable working class solidarity because you're in struggle together, and the boss is the enemy. And it's going to change the politics if we do it a lot more. Thank you so much. In Zeiten der ökologischen, ökonomischen Zangenkrise, ja, wo es äh, sozusagen in der Automobilindustrie äh, große Ver Verwerfungen gibt, also im Herzstück der äh, deutschen Industrie Verwerfungen geben wird, wegen der äh, Erreichung der Klimaziele. Es wird ja nicht bei der Umstellung auf E-Mobilität bleiben ja, Es wird eine radikale Veränderung des gesamten Mobilitätssystems bedürfen. In einer solchen Situation auf Politik zu verzichten, käme dem politischen Selbstmord der Gewerkschaften gleich. Es zieht sich schon irgendwie durch seit dem Beginn der Veranstaltung eigentlich hier, dass wir eine Rechtsentwicklung haben, die vor Gewerkschaften und vor betrieblichen Strukturen, vor Verwaltungen und Dienststellen einfach nicht Halt macht. So, es ist weniger das Thema. Als erstes äh, gibt es auch Rechtsextremisten unter Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, aber eher so, wie prägt das eigentlich unseren Betrieb, wie prägt es die betriebliche Arbeit und wie beträgt es in der Folge auch die gewerkschaftliche Arbeit. Das scheint schon durchgehend zu sein. Das spricht, äh, ist vielleicht auch ein Grund für die gute Beteiligung. Hey. unterschiedlichen äh, äh, Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Gewerkschaften kriegst du auch das Verbinden wieder hin. Also dass wir sozusagen auch in Bündnissen nach vorne gehen müssen und die Gewerkschaftsbewegung auch insgesamt betrachten müssen. Und das, finde ich, ist hier äh, total spürbar. Und so richtig Aufbruchstimmung. Also gerade im Plenum, finde ich, ist das von der, äh, von der Stimmung und emotional äh, toll, Alter. Aber es geht ja auch darum, mit anderen Gewerkschaften sich zu vernetzen oder mit anderen Betriebsräten oder auch Menschen, die einfach nur in Bewegungen aktiv sind und äh, Arbeitskämpfe unterstützen möchten. Und das ist auf jeden Fall hier passiert. Awesome. <lacht> also ich war mir nicht ganz sicher, was mich hier erwarten würde und es ist mega geil zu sehen, dass es auch noch ganz viele andere Aktivisten und ehrenamtliche Menschen gibt und auch noch Hauptamtliche, die begriffen haben, dass wir halt im neuen Zeitalter sind, neue Arbeitskämpfe sind und dass sich da was verändern muss und dass auch wirklich eine Empathie auch da herrscht und auch Sympathie für einander und Solidarität auch da ist. Und ähm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 organisiert, wirklich großes Lob an die Vorbereitungstruppe hier. Perfekt klappt wie am Schnürchen, die Leute sind alle guter Laune, die Angebote hier zum Diskutieren, die Vorträge, super. Astral.